Also wir schauen uns äh, alle Filme an und dann ähm, reden wir darüber und überlegen uns, was wir über diese Filme denken und dann vergeben wir am Ende Preise. Ich bin sehr froh in der Jugendjury zu sein, weil ich in einer Woche einfach 28 so verschiedene Filme schauen kann, weil ich es schön finde ähm, bestimmte Filme kennenzulernen, die bestimmte Probleme ansprechen und auch die Wahrheit auf den Punkt bringen, wo wir eigentlich normalerweise wegschauen. Verschiedene Meinungen kennenzulernen und dabei meine eigene Sicht auf die Welt zu erfahren. Weil ich äh, Berlinale Filme sehen kann, die Geschichten erzählen, die ich davor noch nicht so gehört hätte. Man lernt auch ziemlich viel über andere Kulturen und Länder. Und Dass ich, äh, die Story hätte mich nicht so interessiert und am Ende gefiel mir sie dann doch besser, als ich am Anfang dachte. Meine Meinung auszutauschen und ähm, ja. Entscheidung einfach so schwer uns fallen wird. Oder bei mir ist es so, dass ich halt auch die Filme, die ich dann nicht so gerne mag, muss ich mir halt genau überlegen, was ich dann nicht mag oder was ich mag, damit man das dann auch mit den anderen teilen kann. Zuerst Mal schreibe ich immer nach dem Film mir auf, was mir gut gefallen hat und so die Randthemen und zu, zu anderem kann man ja, habe ich ein gutes Gedächtnis. wir kommen jetzt gerade vom Film und äh, jetzt zeige ich euch mal den Besprechungsraum. Oh. Äh, da besprechen wir immer die ganzen Filme, die wir geschaut haben und tauschen uns aus. Wenn es etwas anspricht, was so nicht geht oder die Wahrheit uns zeigt und das halt auch so thematisiert und uns nicht diesen Ausweg zeigt und sagt so, hey, es gibt immer ein Happy End, sondern einfach so die Wahrheit abspielt und wenn es das für einen Film für mich hier geschafft hat, die Wahrheit abzuspielen, ohne das irgendwie weiter auszubauen oder einen Happy End mit Wir sind alle glücklich hat, dann ist es für mich eigentlich auch schon ein guter Film. Mich hat echt überrascht, dass es nicht mehr Filme zum Klima ähm, und zu so einem Themen die dieses Jahr gibt, weil es ja <lacht> so groß war das letzte Jahr. Ich finde, es äh, sollten mehr Filme von Frauen in die Kinos kommen und Filme, die andere Themen haben als, keine Ahnung, Superman-Stories oder so. Ja. Man muss das einfach mehr ausbreiten. Die Filme vor ihnen auch zeigen, deren Stories irgendwie auch einfach mehr erzählen und sagen, ey, das thematisiert gerade das. das ist, man sieht, das ist in unserer heutigen Gesellschaft falsch. Darüber gibt es einen Film und den siehst du zum Beispiel Kino 66. Also ich, ich merke auf jeden Fall, dass viele, viele von meinen Freunden anders denken als ich oder beziehungsweise eine andere Meinung dazu haben und das eigentlich, glaube ich, auch total uncool finden, in so kleinere Kinos zu gehen, weil das halt einfach, weil sie halt denken, ja, da laufen eh nur so Scheißfilme und so Erwachsenenfilme und so. Ich glaube, dass so eine kleineren Filme oder so unbekanntere eher dafür helfen, dass man Film wirklich so als Kunst ansieht und nicht nur so als Unterhaltungsmedium quasi. Also, sonst bin ich ins Kino gegangen und habe nach danach nicht mehr darüber nachgedacht und jetzt muss ich quasi richtig damit beschäftigen und es nicht nur schon zum Abschalten da. beschäftigt sich mit ihrem Film sehr tief und sehr viel. So. Aber es ist auch was Schönes. Also